Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Breshih Bara Elohim, et Hashamain, O'Faaras, war ares heiman wohu, war wahu, war et etneho, waruah Elohim, mala et nehamein. Und Gott sprach, es werde Licht, und es war Licht. Und Gott sah, dass, es, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und da war aus Abend und Morgen der erste Tag. Bayomer Elohim ja, hier ist Or Ort. hier Ort. Elohim hier ist bin Elohim ist ein Ort, der aufgeht. Ja, hier I'm sorry. über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde rief Jesus laut, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Dann schrie Jesus laut und verschied. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, wie er verschied, sprach, »Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.« und als es schon Abend wurde und bei der Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Achimathea ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass Jesus schon tot sei und rief den Hauptmann und fragte ihn ob er schon lange gestorben sei, Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Und er kaufte ein Leichentuch, nahm ihn ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala, und Maria die Mutter des Joses sahen, wo er hingelegt wurde. Wach auf aus dem Schlaf, steh auf aus dem Tod und Christus wird dir leuchten.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 Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gott des Anfangs und Schöpfer des Lichts, dich bitten wir. Für alle, die in dieser Nacht in ihren Wohnungen beieinander oder allein sind und sich nach Licht in ihrem Leben sehnen, sei du ihr Licht. Haben und entscheidenden Fällen im Umgang mit dieser Krise, sei du ehrlich. Für alle, die sich nach Nähe, Gemeinschaft und einer Umarmung sehnen, sei du irrlich. Sind und sich nach Heilung sehnen, sei du ihr Licht. Für unsere Verstorbenen und alle, denen sie schmerzlich fehlen, sei du ihr Licht. für den auferstandenen Christus. Nimm uns alle mit hinein in deinen Sieg des Lebens über den Tod. Lasst uns gemeinsam beten, hier in der Kirche und zu Hause. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so oft. Unser tägliches Brot gib uns heute und, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir verheben unseren schuldigen Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.